Herr Präsident, Frau Bundesrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2020 haben 11.041 Personen in der Schweiz Asyl beantragt. Dieser rückläufige Trend wird auf die Corona-Pandemie zurückgeführt, bzw. die Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Wichtigstes Herkunftsland bei den Asylsuchenden war Eritrea mit 1917 gesuchen, gefolgt von Afghanistan 1681 Gesuche, die Türkei mit 1201 und eben auch Algerien mit 988 Gesuchen. Im Gegensatz zu Eritrea oder Afghanistan ist Algerien kein Kriegsland oder ausgesprochenes Krisengebiet. Und trotzdem befürchtet auch die EU einen beruhigenden, beunruhigenden Migrationsdruck aus Algerien, wie es in einer internen Notiz heißt. Und diese angesprochene interne Notiz kommt von der Delegation der Europäischen Union in Algier, welche zu Handen der Europäischen Kommission in Brüssel erstellt wurde. Diesen Bericht ist auf einer algerischen Webseite vollumfänglich einsehbar. Als Gründe werden die Auswirkungen der Pandemie COVID-19 genannt, aber auch die dauernde wirtschaftliche Instabilität. Dazu kommt äh, die Hirak-Bewegung, die seit 2019 zahlreiche Menschen auf die Straße treibt. Doch der Bundesrat erlobt sich selber und sagt, dass die Vollzugspendenzen betreffend Algerien von 870 im Jahr 2015 auf heute 600, der Stand vom 30.11.2020, um 31 Prozent gesenkt werden konnte. Inzwischen sind die Vollzugspendenzen aber wieder auf 631 Fälle gestiegen und ich bin überzeugt, dass dies noch nicht alles ist, denn in diesem Jahr werden sich sicherlich die Zahlen noch nach oben entwickeln. Für Algerier ist die Schweiz immer noch ein sehr attraktives Auswanderungsziel. Umso wichtiger ist es, dass wir endlich Lösungen für die Rückführungen der Menschen aus diesem Land finden. Nicht zuletzt deshalb weil Algerier zu den Asylsuchenden gehören, die auffällig oder eben sehr oft auch straffällig werden. Am 4. März 2018 äußerte sich der Präsident der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden, sich wie folgt betreffend Rückführungen nach Algerien, ich zitiere, den Kantonen bereitet die Ausschaffung von Algerien große Probleme, zahlreiche Wegweisungen müssen wegen Renitenz vorzeitig abgebrochen werden. Das hat seit 2018 nicht geändert. Der Chef der Bündner Migrationsbehörde fordert deshalb, dass der Bund das seit 2007 geltende Abkommen mit Algerien nachverhandelt, damit Ausschaffungssonderflüge möglich werden. Das war im Tagesanzeiger am 29. August 2017 zu lesen. Nun aber keine Änderung, also erfolglos. Auch der zuständige Regierungsrat im Kanton Zürich für Migration ist beunruhigt. Ich zitiere, 90% Prozent der abgewiesenen Algerien sind Intensivtäter, die immer und immer wieder straffällig werden, auch wenn das manche Leute aus politischen Gründen nicht gerne hören, aber so ist es nun einmal. Die Polizei muss ein besonderes Augenmerk auf diese Leute richten und die Politik muss klare Forderungen an den Bund stellen. Und er kommt zum Schluss, dass der Bundesrat alles unternehmen muss, damit abgewiesene Asylbewerber wieder nach Algerien abgeschoben werden können. Das Problem ist akut, so berichtete die NZZ am 15. Februar dieses Jahres. Und ich muss hier klar feststellen, dass der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr in der Tat kein Plauderi und schon gar kein Scharfmacher ist. Er zeigt sachlich und klar auf, wo der Problem ist. Herd eigentlich liegt. Wenn ich die Sachlage nüchtern analysiere, dann teile ich die Auffassung des Bundesrates nicht, dass sich die Zusammenarbeit mit Algerien in den letzten drei Jahren verbessert hat. Ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach ist, mit Staaten so einfach zu dealen und trotzdem müssen wir ehrlich sein. Die Situation mit Algerien im Vollzugsbereich hat sich nicht verbessert. In der Antwort auf meine Interpellation 17.3707 teilte uns der Bundesrat mit, ich zitiere, zudem sucht die Schweiz aktiv nach alternativen Lösungen, auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit. Das war 2017. Aber ich frage mich, was wurde getan, welche Lösungen wurden gesucht, hier haben wir keine Antworten. Wie gesagt, die irreguläre Migration aus Algerien wird sich fortsetzen. Allein in den letzten zwölf Monaten haben 11.450 Algerier Spanien erreicht. Das ist ein Rekord. Und auch wenn die algerische Regierung Hand für Veränderungen bietet, es werden noch vermehrt junge Algerier illegal nach Europa migrieren. Die algerischen Behörden behaupten, dass sie 8182 Landsleute auf dem Weg nach Europa abgefangen haben. Gerade weil diese Zahl doch sehr hoch ist, muss der Bundesrat im Dossier Algerien handeln. Und nicht erst morgen, denn der spanische Innenminister ist mehrmals nach Algerien gereist und hat etwas erreicht. Ich komme später darauf zurück. Vielleicht können Sie uns, Frau Bundesrätin, mitteilen, was Sie geplant haben. Gemäß Informationen auf der Webseite des EDA war Bundesrat Gassis kürzlich in Algerien, um die bilateralen Beziehungen aufzuwärmen. Dabei hat er auch die Migration thematisiert. In den Medien habe ich gelesen, dass Algerien offen sei, mit der Schweiz über Migrationsfragen zu diskutieren. Und Bundesrat Gassis hat dann auch Entsprechend äh, das alles angesprochen, die Ausschaffungen mit Algerien hat er thematisiert, ich zitiere auch hier, Algerien möchte beispielsweise aus innenpolitischen Gründen Bilder von gecharteten Rückflügen vermeiden, auch wenn die Personen freiwillig zurückkehren, solche Sensibilitäten gilt es in Gesprächen zu berücksichtigen, auch gemeinsam konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Ich denke, dass die zuständigen Dienststellen eben auch dasselbe tun müssen, in den Dialog treten. Ich denke, der Zeitpunkt ist gut, wenn Sie Frau Bundesrätin Interesse an Algerien zeigen und wenn möglich nach Algerien reisen. Das wäre auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Rückführung von abgewiesenen Asylbewerbern auf dem Seeweg zu diskutieren. Bis anhin sehe ich die Linie des Bundesrates nicht dir im Migrationsbereich verfolgt. Die Antwort des Bundesrates, dass Frankreich das einzige europäische Land sei, die Rückführungen auf dem Seeweg durchführen könne, das kann ich nicht bestätigen. Kürzlich konnte man aber erfahren, dass Spanien eben im letzten Dezember im Abkommen mit Algerien etwas geschlossen hat, nämlich die Rückführung auf dem Seeweg zu ermöglichen. Und Spanien hat sogleich drei Boote gechartert. Damit können bis 40 Migranten auf der Schifffahrt nach Algerien zurückgeführt werden. Der Bundesrat antwortet, dass die algerischen Behörden einwilligten, neue Abflüge ab Basel zuzulassen. Ich frage mich, ob dies wirklich ein Erfolg ist. Was bringt es für Vorteile, als ab Genf zu fliegen? Falls der Algerier sich weigert, nach Algerien zu fliegen, wird er ebenfalls in Basel wie auch in Genf seine Rückführung verhindern können. Ich glaube nicht dass dies wirklich eine Alternative ist. Der Bundesrat sagt auch in seiner Beantwortung, er erachtet die Entsendung eines immigration liaison Officer nach Algerien grundsätzlich ebenfalls als erstrebenswert, allerdings nicht jetzt, wie es in der Antwort heißt. Ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, einen ILO nach Algerien zu senden, in Tunesien gibt es ja schon einen. Die Antwort des Bundesrates hinterlässt den Eindruck, dass er, ich sage es sehr zurückhaltend, dass er zögerlich ist. Das ist befremdend, da die innenpolitische Wirkung wirklich wichtig ist und die abgewiesenen Algerier nach Algerien zurückzuführen sind. Vor allem spreche ich hier die Kriminellen an. Algerien ist zurzeit das größte Problem im Vollzugsbereich und es ist notwendig, alle Mittel einzusetzen, um zeitnah Lösungen zu finden. Deshalb bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,